Ich bin etwas säumig mit meinen Snapwix auf YouTube. Ich habe jetzt die Woche 16 und 17 nachgeliefert. Gerade online. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich bin jetzt am Weg zum Stephansplatz, zum Warteschlangenpicknick für einen zweiten Lift. Der Stephansplatz hat nur einen einzigen Lift, der von der Mittelebene nach oben führt. Und das ist für einen Verkehrsknotenpunkt wie dem viel zu wenig. Darum würde ich mich freuen, wenn auch ihr vorbeischaut. Wir sind jetzt sicher noch zwei Stunden am Stephansplatz für einen zweiten Lift. Danke. Die Bemo geht los. Die Schlange zum Lift ist scheinbar endlos lang. Diese Linie symbolisiert den Platz, wo der neue Lift am Stephansplatz hinkommen sollte. Der Abgang vom Stephansplatz dauert ewig, dass es nur einen Lift gibt und gut 80 Rollstuhlfahrer hier waren. Circa 120 Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen, Koffer und Fahrrädern Wir waren bei der Demo am Stephansplatz. Ja Leute, ich stehe auf Autos. Vor allem wenn sie solche Beautys sind wie der hier. Wow. Ich habe eine brandheiße News für euch aus dem 11. Bezirk. Oder ist es der 3.? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mega geil. Shit Leute, ich glaube Snapchat hat so viel Angst vor Instagram, dass sie gleich einen meiner Snaps gar nicht gesendet haben. Sorry. Die brandaktuelle News ist, es gibt eine Karaoke Bar am Franzosengraben. So geil! Hier in Wien, in Zimmern. <Musik> Macht es eigentlich Sinn, Uh, Pokémons zurückzugeben, wenn man sie schon hat. Oder soll man sie behalten wegen dem Staub und diesen.. Ich habe ja immer sehr viele Ratzfax und so. Und bis jetzt habe ich die immer zum Professor geschickt. Uh, aber verliert man dann den Staub? I'm singing in the Rain. What a glorious feeling. I'm happy. Again. Ich bin gerade dabei, ein paar Monster-Pokemons äh, zu jagen, und da bin ich hier beim Askö Reitsport vorbeigekommen, also beim Reitsportzentrum hier im grünen prater bin ich vorbeigekommen und habe folgendes geniales Schild gesehen. Hier, wo überall Pferdescheiße rumliegt, wird extra darauf hingewiesen, dass Hundekot entfernt werden muss. Das nehme ich mal Humor. <lacht> Echt geil, Hundekot entfernen. Ich komme aus dem Sternen nicht raus. Da gibt es ein Pferd, das hat verbundene Augen. Fühlack? Dieses Pferd hat wirklich die Augen zu. Das gibt's ja auch in Wirklichkeit. Ich Fast and the Furious Gangs. identische Autos, wobei das erste Jahr ziemlich kaputt ist. In den letzten 3-4 Stunden bin ich ca. 17 Kilometer herumgefahren und hab drei oder vier Eier ausgebrütet. Ich glaube, das ist genug für heute, oder? Okay, hier von der Wetterstation Mabacher. Sorry, es kann doch kein Donnerwetter. Vielleicht später mal. Ich war gerade Ghostbuster schauen. Und ich finde, der Film war gar nicht so übel wie Oli dran. Was sagt ihr zu so Ghostbusters? So steht der grazile Assistent vor dem Herd und kocht. Heute ist YouTuber-Treffen hier in Wien, näher anzugehen. Und ich bin gerade am nicht dahin da sind sie, Die YouTuber. Ich werde das Video so halten. Ja, das sind die Slime, oh Gott. Das, das, das ich ich sag, das keine richtige Sache, ich will nicht in dem Video... Leute, ich grüße alle Leute. Und ich würde euch fragen, was habt ihr heute getrunken? Ich hoffe, ihr habt genug getrunken, weil trinken ist wichtig. Ich muss sagen, heute war echt ein sehr feines YouTuber-Treffen. Sie haben auch gemütliches Abhängen, sehr nice.